Wie viele Junge sind denn das? Die haben Hunger. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Janik will mir heute ein Video zeigen, ein Katzenvideo. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Seht ihr das? Sehen sie das? Was macht das? Nein. Ob ihr das gefällt? Meinst du, Janik, das gefällt ihr? Ich weiß es nicht. Oh, nee. Ich glaube nicht. Ich will eine andere Katze. Oh Gott, ist die süß. Die will das fangen. Nun, der geht es anscheinend ganz gut. Ist ganz gemütlich da. die springt bis... die macht die Tür auf. Aha, da hat eine die Chips erwischt. Eine wunderschöne weiße Katze, aber ich glaube nicht, dass ihr Chips bekommen. Mal sehen, ob sie reinkommt. Katzen sind sowas Kluges, aha. nicht so richtig anscheinend. Ach, sie holt sich immer eins weg. Das sehe ich auch ein bisschen mit äh, zwiespältigen Gedanken. Das Kätzchen hat bestimmt Angst in der Schachtel. Nee, das ist keine, Ech Ech ist keine echte Katze. Das ist keine echte Katze? Ja, dann ist gut. Ich habe es gedacht, da wäre eine echte Katze drin. Ah, und der geht und denkt, was treiben die Menschen wieder mit mir? <lacht> Boah, was ein Katzenheld. <lacht> was ein Katzenheld. Und die lässt sich streicheln und das gefällt ihr. Aber so macht die Katze nicht, oder? Das ist nicht die Katze, oder? Ja. Das klingt nach einer Ziege. Das ist eine Spielmaus. Liebe Zeit, wie viele Junge sind denn das? Die haben Hunger. Die schaffen das auch. klettern an ihr hoch oder an ihm. Das ist ein Mann wahrscheinlich. <lacht> das habe ich jetzt auch noch nie gesehen, dass eine Katze das macht. Die wollen rein, wahrscheinlich, ja. Ah, das, das ist mir doch süß. Das habe ich auch schon erlebt bei eigenen Katzen, dass sie einen Wasserhahn entdeckt haben. In ihren stillen. Nun, ihr habt hier einige süße Katzen gesehen und äh, ich hoffe, ihr freut euch daran. Ich sage euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.